Jetzt links abbiegen. Mir wurde ein verlassenes Fahrzeug gemeldet. Unten beim Rust Creek. Können wir Ihnen helfen, Miss? Wie ich schon sagte. Oh, hey, hey. Danke. Wir sind seit Tagen nicht da gewesen. Komm schon. Sie entwischt uns. Was machst du hier draußen? Finden Sie schnellstens raus, was mit dem Mädchen ist. Wenn Sie dich hier finden, töten Sie dich. Wo steckst du? Du hast nicht zufällig was gesehen, oder? Wenn es Ärger gibt. Lauf! Du wirst schön da bleiben. Wie, wenn sie noch näher kommen? Blau!